Das kalte Hawaii nennen sie das hier. Habe ich dich heiraten dürfen? Ja. Also willkommen in die neue Woche. Wir sind in einem Spot, der heißt Bunkers in Klitmüller. Alter Hawaii nennen sie das hier. Wie man sieht, die Sonne hat uns wieder verlassen und äh, die Welle auch. Und wir stehen jetzt ein bisschen mehr im Inland an so einem Fjord. Bei Tisted heißt es hier. Und ich zeige mal kurz, wie wir da stehen. So erkennen man noch nichts, aber dann, wenn man auf diese Seite läuft. Tada! Naja, wir haben irgendwie ähm, Lowey eingepackt mit unserer Tarp, weil unser Dachfenster. Irgendwo ist es nicht mehr ganz zu und wenn es regnet, dann läuft es da irgendwie an den Dach entlang runter und tropft es bei uns drinnen. Also das ist nicht so schön. Da muss ich dann irgendwie nochmal zum Baumarkt und mich äh, Dichtungsmittel holen und dann auf einen sonnigen Tag irgendwie wieder reparieren. Aber jetzt für jetzt ist die Lösung ähm, das ist einfach ja erstmal so, weil wie man sieht, ich kann das jetzt nicht kleben. Da kommt schon wieder der nächste Regenschauer. Es geht von der eine in der nächsten. Irgendwie sieht es aber ganz lustig aus. So ist es ist eher ein Zelte geworden als ein Campen. Wir stehen so unter so einem grünen Baum fast. Wenn wir hier im tropischen Regenwald. Da auch. Was sagst du, Kate? Als wären wir im tropischen Regenwald. Ja, dabei sind wir im äh, kalten Norden. Ja. <lacht> Aber ähm, nee, das kriegen wir schon hin. Jetzt äh, tut es das. Wir haben die Nacht überlebt mit viel Regen und äh, da hat dann auch nichts äh, durchgezickert. Also das funktioniert so. Für jetzt. Und dann, äh, wie wir das lösen, das, das kriegen wir auch noch hin. Ja. Irgendwie. Und jetzt, was machst du jetzt? Ich bereite das Abendessen vor. Okay. Das geht. Kartoffelsalat! Und wieso machst du das hier? Du machst hier Wasser raus. Ja, aus der Dusche. Wir kommen hier auch an unsere Dusche ran. Ja. Und dann holst du da das Wasser, das vorne nicht so schnell leer ist? Ja, weil vorne ist fast leer. Ja? Und, ja. Okay, ja. ich kann ja auch nachfüllen. Ja, aber es reicht nach vorne. Es reicht nach vorne. Du kannst mal kurz den Topf hier runternehmen. Was machst du da? Ich... Oh, das ist schwer, das geht nicht mit einer Hand. Ach oh, komm, ich bin stark. Stell es einfach da ab dass du es das hier wieder in die Dusche schieben kannst. Okay. Schau, das sind die Kartoffeln. Ein Kartoffelsalat muss man rechtzeitig anfangen zu machen. Warum? Äh, die müssen ja nach dem Kochen kurz abkühlen, ja. dass man sie anfassen kann zum Schälen und Schneiden. Ja, und dann, wenn man es warm essen will, kann man natürlich direkt essen, aber es braucht halt ein bisschen, die alle schneiden und machen. Und ja, und ich, ja. Deswegen okay. Koche ich die jetzt schon. Sehr gut dann, nee, gut. Und also. Und Mega, okay. okay. Kartoffeln wurden aufgesetzt und dann setze ich einen Kaffee auf. Ja. Ne? Ich mach mal den Kaffee. Super. Okay, Tobi. Und es regnet jetzt. Es fängt an, ne? Ja. Willkommen im Regenwald. Dann steht sie rum? Immerhin kann ich stehen. Ja, du kannst stehen, ne? Sehr gut. Während es sich draußen ziemlich einregnet, würde ich sagen, ähm, fange ich mal an, die Kartoffeln zu schälen und zu schneiden, weil es ist jetzt fertig. Kocht, hier sind welche und Deshalb, ich mache ich mal an die Arbeit. Kartoffelsalat <lacht> <lacht> ist mittlerweile fertig. Ich finde es nicht so schlecht aus, ist auch richtig schön so schmatzig geworden, wie man das bei uns äh, sagt im Schwarmland. Grüner Salat und jetzt putzen wir hier die Maultaschen. Das sind vegane Maultaschen einfach vom Supermarkt, keine besonderen, aber ja, ich glaube, es wird uns schmecken. Was denkst du? Das denke ich auch, ja? Also Ich, ich habe hab, richtig Hunger. Ja, es riecht auch so richtig gut. Also. Vor allem, ich saß den ganzen Mittag schon neben dem fertigen Kartoffelsalat, der hat so gut gerochen. Hunger bekommen. Ja, muss äh, man sich echt äh, äh, äh, bezwingen. Äh, Zurückhalten, ja genau. Gut, dass wir so äh, gut und groß äh, Mittagessen haben. Ja, das stimmt. Also ich muss mal rühren, sonst brennen die Moldachen an. Okay, mach das. Sieht doch gut aus. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Recht verzeiht und da steht schon der heizt Tomate, Ketchup und Mayonnaise. Nicht gerade gesund, aber es ist schon richtig lecker. Ja. Hm. Die Zunge kommt raus, das ist ein gutes Zeichen. Ja, da fehlen jetzt, normal kommt dann noch frischer Schnittlauch drauf. Das hatten wir jetzt nicht. Okay. Aber ich glaube. Schmecken tut es trotzdem. Ja, ich hoffe. Ja, das glaube ich schon. Boah, und so sieht es dann doch äh, sehr schön gefärbt Ach, aus. aus. Bunt aus, ja. Also, ich zu dir? danke fürs Kochen und äh, einen ja. guten Nam, Nam, Nam, Nam, Nam, Nam, Nam. Party zum Kartoffelsalat? Hang loose. Ja? Nee, ich äh, meine, köstlich. Also <lacht> richtig gut. Okay. Habe ich dich heiraten dürfen? Hä? Wie? Ich weiß nicht, ob das so im Schwabenland ist oder so. Aber da gibt es irgendwie den Spruch, wenn die Frau einen guten Kartoffelsalat machen kann oder so, dann äh, ist sie bereit, dann darf man heiraten oder so. Wenn ich das vorher gewusst hätte. Was wäre denn? Dann wäre es vielleicht ganz anders geglaubt. Oh, war es dann doch nicht so lecker in dem Fall? Nein, doch. Es war, <lacht> es war wunderbar. Die Prüfung und, bestanden. Äh, ich halte Ring an. Okay. Ja. Den hast du gar nicht an, übrigens. Doch, so. <lacht> das steht ja ganz in der Hand. <lacht> <lacht> das ist gar nicht braun. Nein. Ja. Der hat bei Surfen gestört. Deswegen ist Abgehalten Sorge. Alles gut. Ich habe ihn auch Alles nicht Bestes. an. Ich verliere ihn sonst auf dem Wasser nämlich. Ja. Okay, dann äh, schönen Abend voll. Schönen Abend. Bis morgen. Bis morgen. Guten Mittag, und wie ihr sehen könnt, wir haben der äh, Lowy wieder ähm, befreit von seinem Tarp. Es äh, ist äh, trocken geworden. Ja, zum Glück. Endlich. Seit heute Morgen ist es trocken. Ja. Es Kai war schon schön ähm, auf dem Wasser hier, ein bisschen wingen. Ja, es war recht schön. Du äh, bist äh, mir hinterher geflogen mit der Drohne. Wir haben wieder ein paar Aufnahmen gemacht. Ja. Ähm, für wen die es noch nicht wisst nämlich oder es noch nicht gesehen hat wir öffnen auch ein neues kanal ja. wir sind so begeistert von dieser äh, relativ neuen sportart das wingsurfen Wingfoilen, äh, dass wir gesagt haben da muss wir mehr mitmachen wir haben ja alle äh, filmapparatur dabei genau und ähm, wir wollen der sport ein bisschen größer machen und ähm, auch den Spaß äh, verbreiten. Das heißt, wir haben einen Wing Guru Wingkanal geöffnet. 100% Wingfäulen. Wir würden Tutorials bringen. Also für denen, die äh, noch gar nicht wissen, was es ist, schaut vorbei. Man kann da dann auch ähm, so die ersten äh, Schritte ins Wingfeilen, was man braucht, etc. Genau. Äh, erfahren. Oder ihr könnt vielleicht schon wingen und wollt die Halse lernen, was auch immer. Ähm, Extra da Tipps. Wir Schritt für Schritt. Materialinfos. Ja. Schritt für Schritt kommen Videos hoch. Genau. Wir verlinken euch unseren Kanal mal unten in der Infobox. Und freuen uns, wenn ihr vorbeischaut. Genau, schaut vorbei. Ja, war. Äh, sehr, sehr gespannt und freuen uns? Mega. Ja. Ähm, jetzt geht es aber ins äh, Shetland. In Shetland, ne? Ja. Okay, super, dann können wir los und äh, wir würden gerade auch wegen der Videos äh, mal schauen, ob es hier einen elektronikladen gibt und noch so ein äh, Mikrofon holen, damit der Ton äh, auf jeden Fall auch gut äh, ist, wenn ja. wir dann die Erklärvideos mhm. drehen. Das ist schon mal wichtig, weil diese Kamera hier, die hat schon zwar so ein Mikrofon, das geht, so für diesen blogs ihr hört uns ja, aber wenn wir da im Wind stehen oder so, dann, dann soll das schon... Und jetzt schauen wir ob wir das finden können. Ja, holen wir schon, schon so ein bisschen durch und dann schauen wir, wo es danach hingeht. Aber erstmal Fistet anschauen. Jetzt ist die Pfandflasche oder wir sind die Pfandflaschen vergessen. Jetzt ist sie noch schnell zurückgerannt und da kommt sie jetzt schon wieder. Weil ich glaube die haben wir gestern hier in Tisted auch gekauft und die kann man glaube ich nur hier zurückgeben. Zumindest wussten wir dass wir sie hier zurückgeben können. Ja, das machen wir. Jetzt läuft sie da mit zwei Pfandflaschen rum. Hey Flasche! <lacht> Jetzt kann es losgehen, ne? Was Euro, wir. sieben Kronen. Sechs. Sechs ah ja. So, wir sind wieder zurück? Ja. Und waren wir erfolgreich? Yes. Yes. Okay, wir haben nämlich, hier liegt ein Bluetooth Empfänger, Saramonic ist die Marke und äh, den ähm, steckt man in die Kamera ein, dann hat man einen Empfänger im äh, in der Hosentasche mit einem kleinen Mikro ne? und da kann man sich im Wind stellen und da sollte man trotzdem einfach gute... Und die Kamera kann bis, was waren 50 Meter weit weg stehen? Genau. Also das ist perfekt, ich bin gespannt. Also das muss wir bald mal austesten und dann erfährt ihr es jetzt. Ja. Ihr erfahrt es ja jetzt. Nicht, nicht jetzt, jetzt. Dann. dann. Ja. <lacht> Sehr gut. Okay. Schön. Ciao. Wir sind in Norreforpe. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Kai ist auch da. Sieht man dich? Wo bist du? Hier, Hi. Hi. Guten Morgen. Und ihr werdet es nicht glauben, aber ich gehe duschen hier gibt am strand so ein richtig gutes äh, öffentliches klohäuschen mit warmer dusche umsonst ja das nutze ich natürlich direkt mal aus und äh, ja nehmt euch mal mit ciao ciao viel spaß genießt es danke ich gehe dann nach dir ja du hast es auch nötig ja <lacht> hier drin aus und ich muss sagen das ist äh, besser wie auf manchen Campingplatz sogar zwei Toiletten sogar hier so Schließfächer und Waschbecken und dann die Dusche und die teste ich jetzt mal. Bin da ich bin dran. Ich ja. Traumhaft. Traumhaft ist gut warm. Richtig warm. Richtig ja, ne. guter Strahl warm. Ey. Und sauber. Sauber Verrückt. Herrlich, wir Hammer. auf dem Campingplatz, ne? direkt ja. am Meer. Direkt hier. Das einzige ist, ähm, wir haben hier ja nicht geschlafen, ne? man kann ja nicht schlafen. Ne, genau. Aber wie lang sind wir gefahren? Zwei Minuten. Zwei Minuten, im in der Düne, Was ja. ja. Herrlich, die Sonne scheint schön. Perfekt. Schön, schön. Das Jetzt kann ich wieder ein T-Shirt anziehen. Ja. Guten Morgen und ein neuer Tag in Dänemark. Wir sind so langsam richtig angekommen hier. Das Wetter macht auch mit, also besser wird es Wind und Sonne und die kommenden Tagen sieht es einfach herrlich aus. Kate, auch guten Morgen? Guten Morgen! <lacht> ja. Wie geht's es dir? Ähm, gut, bis auf, dass ich äh, viele Muskeln in meinem Körper spüre, <lacht> weil ich gestern äh, lange auf dem Wasser war. Ja. Engen, zwei Sessions. Mhm. Und nochmal abends bis 8 Uhr oder so. Ja, das spürt man in den Knochen. Und das Ding ist, die, nächsten, die nächste Woche eigentlich ist... Sieht gut aus mit Wind. Ja, mein Körper muss sich langsam daran gewöhnen, glaube ich. Oder sehr schnell. Oder sehr schnell, ja, aber <lacht> lieber schnell. <lacht> ja, und wie es nächste Woche dann ähm, genau wird, das sieht er dann auch äh, im Woche. neuen Vlog. Ja. Wir verabschieden uns für diese Woche. Wir hoffen, äh, ihr habt äh, daheim auch eine schöne Woche gehabt. Und dann sehen wir uns aber nächste Woche. Ja, bis dahin. Macht gut. Tui. Tach da.